لو انت سنك من عشرين لخمسة وعشرين سنة وبتلعب كورة وكمان بتحب الدوري الألماني وخصوصا فريق هوفنهايم يبقى انت اكيد هتحب انك تتفرج على الحلقة دي الحلقة دي انا مستضيف فيها صديق عزيز ليه هو اخصائي علاج طبيعي شغال مع فريق الشباب في نادي هوفنهايم اتكلمنا معاه في فترة العزل بتاع كورونا عن طريق برنامج زوم وهنتكلم مع بعض في الحلقة دي على ازاي الموضوع بيمشي مع فريق الشباب في هوفنهايم ازاي هم بيتدربوا بالنسبه برده الموضوع ده بيبقى ماشي ازاي Hallo Sebastian und herzlich willkommen bei Artnology erstmal vielen Dank dass du dabei bist dass du die Zeit auch genommen hast und wir wollen gleich jetzt mal loslegen. Ähm, können wir erstmal anfangen mit einer kurzen Vorstellung, wo du arbeitest und dann, was du äh, normalerweise machst? Alles klar, ja. Danke, Joe. Danke für die Einladung. Ähm, also mein Name ist Sebastian. Äh, ich bin 24 Jahre alt, komme äh, gebürtig aus dem Westerwald, wohne jetzt in Simtheim in der Nähe von Hadron und auch in der Nähe von dem Fußballverein TSG Hoffenheim. Und ähm, ja, da arbeite ich jetzt gerne als Physiotherapeut. Ähm, die U17 und die U19. Was machst du genau als Physiotherapeut mit den Jungs? Ja, wir begleiten die Jungs halt durch Training und Spiel und über die ganze Saison, also Vorbereitung und komplette, äh, die komplette Meisterschaft. Kümmern wir uns halt darum, machen das Tape, gucken, ob alles, ob alles stimmt, ob vielleicht irgendwas blockiert ist, wenn er irgendwie Muskelschmerzen hat, wo es herkommt, ob vielleicht irgendwas ein bisschen anders steht beheben das dann und gucken, dass die Jungs bestmöglich vorbereitet ins Training. Ja. Ich weiß auch, dass du früher ähm, ganz normal als Physiotherapeutin in einer Praxis gearbeitet hast. Ist es anders, mit, mit jungen Menschen, hast du gesagt, 17, 19 zu arbeiten, als auch mal mit, äh, mit ein bisschen älteren Menschen? Äh, ja, das auf jeden Fall. Ähm, das, das Problem, was ich immer habe, war, ist es ist nicht bei allen so, das will ich jetzt nicht pauschalisieren, aber bei vielen Leuten ist es ja doch so, dass die nicht also keine Lust haben, was zu machen, aktiv selbst was zu machen, dass du immer den so ein bisschen in den Arsch treten musst und das ist halt hier genau andersrum. Also wenn du den Jungs da was sagst, was die machen sollen, dann machen die das und machen da halt nochmal zehn Prozent mehr, dass du die eigentlich wieder stoppen musst. Also ich finde, das ist so der mit einer der größten Unterschiede. Die sind natürlich relativ naiv noch im Kopf. Den musst du wirklich alles lernen. Also wirklich alles, alles, wie alles funktioniert. Und ähm, ja, also das sind so die, die, zwei, die zwei großen Sachen, was so der Unterschied ist. Also Einmal viel Erklärarbeit, also wirklich auch ganz banale Sachen und das andere sind die halt meistens ein bisschen übermotiviert und wollen zu viel machen, zu schnell und äh, wollen natürlich wieder schnell Fußball spielen. Mhm. Und wow. äh, was meinst du genau mit naiv? Kannst du eine lustige oder kommt es lustige Situationen manchmal auch Beim oder bei viele, der Behandlung? Viele lustige Sachen zum Beispiel bei einem, der hatte einen äh, Muskelfaseres, durfte nicht trainieren und äh, hatte vom Arzt auch eine Woche Sportpause, also dass ja. er wirklich gar Macht, nicht läuft und auch kein Fahrrad fährt. Und wir haben oben, oberhalb vom physioraum haben wir noch einen Athletikraum, da ist ein fußballtennisfeld aufgebaut. Mhm. Und ähm, spielst du quasi Tennis, nur mit einem Fußball. So, mhm. und ich komme halt da rein, der eigentlich verletzte Spieler spielt dann Fußballtennis. Und hat er gesagt, ja, hätte ihm keiner gesagt. Also woher soll er das wissen? machen also, kannst du kannst du auch kann's gerne Fußballtennis spielen? Das Problem ist ja, also was wir jetzt auch bei den Jungs immer so haben, die denken halt, dass es halt bei denen irgendwie schneller geht, weil die mehr Schmerzen einstecken können. Aber das ist ja das ist ja nie das Problem, dass, keine Ahnung, weil die mehr Schmerz tolerieren können, dass es halt schneller geht. Sondern der Körper braucht halt so lang. und das erstmal den Jungs beizubringen, ist bei uns relativ schwer. Also bringt nichts, dass die jetzt mit Schmerzen trainieren, also davon wird es nicht besser und wird es nicht schneller heilen. Wie geht es jetzt auch fachlich? Gibt es mal Richtlinien, wie Du oder Dein auch Kollegen mit, mit den Jungs auch mal umgehen? Oder wenn da auch mit dem Arzt, ich glaube da muss ein Arzt dabei sein, oder? Genau, also ich kann es dir mal grob erklären, so dieses Konstrukt von Hoffenheim, dieses medizinische Konstrukt, das ist ein relativ verteilter Verein. Also wir haben einmal die Profis im Zutzenhausen, und die Jugendspieler von U12 bis U16 sind in Zutzenhausen. Und dann haben wir nochmal das Leistungszentrum, da wo ich arbeite, in Hoffenheim. Das ist dann U17 und U19. Und wir haben für die für die Jungs, also für die alle Spieler, haben wir einen Arzt, der aber auch gleichzeitig, oder beziehungsweise zwei Ärzte, die aber gleichzeitig die Ärzte für die Profis sind. Die mhm. sind aber in Zutzenhausen. Also die sind die ganze Zeit bei den Profis. Und wir können dann eigentlich fast jederzeit einen Termin mit denen ausmachen. Die haben dann mhm. Ultraschall und halt sonst noch alles und können dann quasi sagen, hier, keine Ahnung, ich denke, der hat irgendwie Muskelfaserrisse oder sowas, kannst du dann mit dem Ultraschall mal nachgucken und dann können wir halt Termine bei dem Arzt vereinbaren und der schreibt die dann halt auch krank oder nicht, weil die kriegen ja meistens gerade schon in dem Alter, wo wir jetzt oder wo ich jetzt arbeite, kriegen die dann schon Geld und dann brauchen wir natürlich auch Krankschreibung, was nicht trinken können oder nicht spielen können und dann muss halt immer ein Arzt da sein. Was ist auch mal, wie weit bist du involviert, was die Ernährung auch mal mit der Mannschaft, was die Ernährung angeht? Ähm, Ernährung, da, das ist, da sind wir nicht ganz so drin, also das machen andere. Ähm, wir haben zwei Hauptangestellte, also Köche, die 40 Stunden die Woche da sind. Die bereiten halt Frühstück und ähm, Mittag- und Abendessen für die Jungs vor. Und das ist halt alles ganz, ganz eng abgesprochen mit einem Ernährungsexperten. Und der stellt dann natürlich immer so, kann, so Zutaten, die auf jeden Fall im, im äh, Menü halt drin sein müssen: Kohlenhydrate. Also es gibt halt jeden Tag äh, Reis oder Nudeln oder äh, also da ist halt immer was da. Dann natürlich Proteine, also Fisch, äh, Hühnchen, Rindfleisch. Da halt jede Menge. Und halt eine Salatbar. Und die Spieler kriegen halt auch öfters eine Schulung, wie und vor allen Dingen, was sie essen sollen mhm. und wann sie es essen sollen. Und okay. ja, da ist halt dran zu halten. Ja. Aber wir, jetzt so die Physiotherapeuten, haben da relativ wenig mit zu tun. Das machen mehr die Köche und die, die Athletiktrainer. Okay. Kannst du zum Schluss dann jetzt zu uns eine. Eine training einheit empfehlen, weil du das jetzt täglich siehst. Aber wenn jemand zum Beispiel alleine trainiert oder auf Hobbybasis zum Beispiel, wie läuft das am besten im Hinblick, dass man auch mal die Vor also dass man die Verletzung vermeidet? Ich kann jetzt da gerade für Fußball sprechen. Also das ist halt besonders wichtig gerade bei uns. Die machen halt sehr sehr viele Mathe alle Gelenke halt relativ mobil sind, gerade Sprunggelenke und vor allen Dingen auch die Hüfte bei einem Fußballer ganz, ganz wichtig. Und dann wird natürlich dann auch die entsprechende ähm, Muskulatur trainiert. Also was im Fußball halt besonders wichtig ist, sind hinten die Hamstrings, also die ischiorale Muskulatur, weil die halt von Natur aus schon viel, viel schwächer ist als, als der, als der Quadrizeps vorne dran. Und, also kurze Frage, das heißt, ein, gut Fuß, ein guter Fußballspieler muss jetzt mal, muss er sich nicht nur auf die Beine konzentrieren und kümmern, sondern auch mal die anderen Gelenke. Und ja, vor allem auch will. mal die Rumpf. Ja, es ja, steht und fällt eigentlich alles mit dem Rumpf. Du musst halt stabil sein, gerade der, der Bauch, der Chor quasi Rumpfbereich, der muss halt stabil sein, um vor allem diese, diese Richtungswechsel, die ja ständig im Fußball sind, um die halt auch zu kompensieren, also kompensieren zu können und ähm, deswegen ist das, das das A und O. Klar machen die Fußballer ganz ganz viel für die Beine, aber jetzt nicht so übertrieben, weil die haben in der Woche ihre 20 bis 30 Kilometer, die sie halt in der Trainingszeit halt fürs Spiel abspulen und da trainierst du ja eigentlich schon genug Beine. Also Von daher müssen sie das, oder machen sie das jetzt nicht nochmal extra, sondern gucken eher, dass du dann außerhalb vom Training so Sachen machen wie Mobilität, andere, andere Gelenke mobilisieren, viel Stretching, die rollen sich auf der Blackroll aus oder gehen in die Sauna. Also das A und O ist eigentlich, sich auch um so ein Stück weit zu regenerieren dann. Also nicht Einheit hinter Einheit senzen, sondern im Körper halt auch mal wieder pausen gönnen und ähm, halt auch was, was anderes machen als nur Kraft. ده كان لقاءنا النهاردة مع سباستين يا ريت لو تحبين انه كنتوا تسألوا اسئلة معينة اكتبوها تحت الفيديو اكيد هو ينبسط بيها جدا وهو كمان وعدني انه لو في اي اسئلة هيعمل الموضوع دهاني معانا مرة تانية هيحاول انه يصور معنا فيديو فيا ريت الفيديو دوت لو عجبكم وشايفين حد يكون مهتم بالمعلومات دي وكمان لو في اسئلة اكتبوها تحت